Wie bindet man H5P in Courseware ein? Dazu brauche ich erstmal H5P, ein Lernmodul. Das kann man in DigiCampus unter Lernmodule anlegen. Mit dem Plus-Symbol und dem Editor lässt sich also dann so ein Modul relativ einfach zusammenstellen und fertigstellen. Das mache ich jetzt nicht weiter. Ich zeige die Lernmodule, die ich habe. Ich habe hier eins vorbereitet. Und äh, wenn ich das in Courseware setzen möchte, klicke ich das einmal in den LAN-Modulen an und hole mir die URL, mit der kann ich das Ganze einbinden. Ich muss also H5P irgendwo online haben, ein H5P-Modul, und kann dann darauf verlinken. Anschließend einfach in Courseware gehen, ähm, auf einen beliebigen Unterpunkt und einen neuen Block hinzufügen. In dem Fall... Wollen wir was einbinden, Multimedia, externe Inhalt, iFrame, jetzt kopiert man einfach diese URL hier rein, kann eventuell noch weitere Einstellungen vornehmen und auf Speichern klicken und schon ist dieses Modul jetzt auch funktionstüchtig hier eingebunden.